Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und heute schauen wir uns mal an, wie du es schaffst, als Amazon-Verkäufer 100.000 Euro jährliches Einkommen zu ähm, generieren. Und lass uns direkt mal hier das Ganze am Whiteboard runterbrechen, denn dann ist es meistens ein bisschen verständlicher. Und erstmal müssen wir uns äh, diese Zahl anschauen, die auf den ersten Blick relativ groß aussieht. Wenn wir das Ganze aber mal auf 12 Monate aufteilen, dann hätten wir hier ein, jährlich, äh, ein monatliches Einkommen von letztendlich 4.800 Euro. Ich rede jetzt einfach mal vom, vom Gewinn her, unabhängig von der Rechtsform, ob du jetzt ein eine GmbH oder was auch immer heißt. Einfach mal ganz, ganz äh, simpel gesprochen. Wir hätten jetzt hier 8.400 Euro Gewinn. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir irgendwas zwischen 20 und 25% Prozent Marge hätten und das hochrechnen, würde das einen monatlichen Umsatz von um die 36.000 bis 42.000 Euro bedeuten. Also lass uns einfach mal da kurz sagen, okay, wir hätten jetzt einen monatlichen Umsatz von... 40.000 Euro, dann haben wir das Ganze relativ simpel. Und wenn wir uns das jetzt weiter mal, mal anschauen, dann müssen wir jetzt schauen, okay, wie viele Produkte brauchen wir denn, um so einen monatlichen Umsatz zu erreichen? Natürlich gibt es verschiedene Strategien. Die einen sagen, okay, ich möchte lieber mehr Produkte haben, die dafür ein bisschen weniger Umsatz machen. Oder die anderen sagen, ich fokussiere mich auf wenige Produkte, die mehr Umsatz generieren. Und wenn wir einfach mal einen Mittelwert nehmen und sagen, okay, wir wollen irgendwas zwischen 8.000 bis 13.000 Euro Umsatz haben, dann, um es ganz, ganz einfach zu halten, brauchen wir letztendlich auch nur vier Produkte, die wir hier haben. 4a, 10k um diesen monatlichen Umsatz sozusagen generieren zu können. Und das heißt, wenn wir das Ganze sozusagen haben, dann hätten wir halt ungefähr um die 300 Euro Umsatz, die wir mit einem Produkt am Tag letztendlich machen müssen. Und wenn wir mal ein Produkt haben, was vielleicht 30 Euro kosten, kostet, dann haben wir das Produkt, was, was letztendlich hier 30 Euro kostet, was wir dann letztendlich nur 10 Mal am Tag, 10 Mal pro Day verkaufen müssen um sozusagen das Ganze mit vier Produkten zu erreichen, um 100.000 Euro jährliches Einkommen zu generieren. Das heißt, wir brauchen letztendlich vier Produkte, die gut laufen, die äh, ja, sich vielleicht, wenn die in dem, in dem Preisbereich von 30 Euro sind, die sich zehnmal am Tag verkaufen, um alleine schon dieses Einkommen zu generieren. Das ähm, soll dir einfach mal ein bisschen verdeutlichen, dass wenn du das Ganze mal aufgebaut hast, wenn du dir mal vier, lass es von mir aus auch mal sechs oder, oder drei Produkte sein, das ja, spielt ja letztendlich keine Rolle, ähm, wenn du das Ganze mal aufgebaut hast, dann ist es relativ simpel, auf diesen Jahresumsatz, äh, auf dieses Jahr, Jahres, sagen wir mal, Bruttogehalt letztendlich zu kommen. Das heißt, letztendlich dient das Ganze einfach nur dazu, zu verdeutlichen, dass es jetzt nicht eine jahrelange Vorarbeit braucht, um auf so ein Level zu kommen, sondern ähm, du brauchst wirklich die klare Strategie, wie es funktioniert und musst sie dann auch nur ein paar Mal richtig umsetzen, um einfach dieses Endergebnis letztendlich zu erreichen. Und das heißt... Wie gesagt, es ist kein Hexenwerk, es ist jetzt auch nichts, was im E-Commerce unglaublich gut ist oder unglaublich, unglaublich äh, fortschrittlich ist, wenn man mal 100.000 Euro Jahres, äh, Jahreseinkommen verdient. Das heißt, es ist nicht zu vergleichen, letztendlich, wie wenn jetzt ein Manager oder, oder jemand anderes 100.000 Euro verdient. Aber unterm Strich zählen letztendlich die Zahlen. Wahrscheinlich muss derjenige, der das Amazon-Business führt, viel, viel weniger dafür machen. Denn wenn das System einmal läuft, wenn es aufgesetzt ist, dann muss er nicht jeden Tag 16 Stunden arbeiten, und immer seine Ziele erreichen, um so ein Gehalt, um so ein Gehalt sich, sich ermöglichen zu können. Und das einfach mal als ganz, ganz simple, ganz, ganz kurze Darstellung dafür, um dir zu zeigen, was möglich ist und was man dafür braucht, um dieses Ziel letztendlich auch zu erreichen. Aber ich würde sagen, das eigentlich auch dazu mehr gibt es da letztendlich auch gar nicht zu sagen. Ich wollte dir einfach mal kurz die Augen hier öffnen. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten YouTube-Video. Und bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.